In den letzten Jahren hat sich die Anzahl an Produkten, die man auf Amazon kaufen kann, verdoppelt und trotzdem bekommen wir ganz oft die Frage, ob es überhaupt noch genügend profitable Nischen oder Produkte gibt, die man auf Amazon finden kann, in indem man auch letztendlich erfolgreich wird. Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video und heute sprechen wir darüber, ob es überhaupt noch genug Produkte auf Amazon gibt oder ob man noch überhaupt mit äh, neuen Produkten jetzt erfolgreich sein kann, weil es auch schon so viel Konkurrenz gibt. All das werden wir uns anschauen, also ich würde sagen, let's go. Also lass uns mal ähm, das genauer anschauen, denn wir bekommen oft die Frage, hey, macht es denn überhaupt noch Sinn, mit Amazon zu starten? Gibt es nicht einfach schon so viele Produkte? Ähm, gibt es überhaupt noch freie Nischen, in die man reingehen kann? Und da möchte ich ganz gerne mal drauf eingehen, weil es eigentlich ähm, relativ interessant ist, wenn man sich das Ganze mal anschaut. Das heißt, das Erste, was man sich vor Augen halten muss, ist, dass es über 400 Millionen Produkte allein auf Amazon Deutschland gibt. Und natürlich muss man der Fairness halber auch sagen, diese Produkte oder der Großteil von den Produkten ist natürlich ähm, vollkommener Mist. Der verkauft sich äh, nicht so, wie wir das Ganze haben wollen. Diese Produkte sind nicht in den Umsatzranges, die wir auch anpeilen. Aber dennoch gibt es ähm, von diesen 400 Millionen einen kleinen Teil, der sich sehr, sehr gut verkauft, das trotzdem noch eine beträchtliche Summe an Produkten sind. Und das Ganze kann man so herleiten. Das heißt, es gibt auf Amazon von den verschiedenen Kategorien so um die 20 Kategorien, die relevant sind, in denen wir als Private Label Verkäufer unsere Produkte auch verkaufen können. Und wenn wir da jetzt mal ausgehen von den 20 Kategorien, gibt es natürlich in jeder Kategorie immer den bestseller -Rang. Und der Bestsellerrang rang von um die 1.500, würde ich einfach mal jetzt ganz grob über den Daumen sagen, ist eine ganz gute Richtlinie, um noch zu sehen, dass ein Produkt oder das Produkt, bis dahin sich eigentlich relativ gut verkaufen. Es gibt natürlich welche Kategorien, in denen es auch mit einem höheren bestseller -Rang noch relevant ist. Dafür gibt es auch welche, die mit einem niedrigeren Bestseller-Rang vielleicht schon gar nicht mehr so hohe Umsätze fahren. Deswegen ist 1.500 so ein ganz guter, ganz guter Mittelwert eigentlich. Und wenn wir uns das mal jetzt vor Augen führen, das heißt, wir haben hier 20 Kategorien mit ungefähr 1.000 investa rang von ungefähr 1.500, das heißt 1.500 Produkte, Pi mal Daumen in jeder Kategorie, würde schon alleine 30.000 Produkte bedeuten, die es alleine ähm, so in diesen Kategorien zu den bestseller rein gibt, die sich sehr, sehr gut verkaufen. Und das ist nicht mal alles, das heißt nicht mal diese 30.000 Produkte sind die einzigen, die man verkaufen kann, sondern es gibt noch weitere Produkte, die vielleicht ein bisschen teurer sind, dadurch halt einen niedrigeren oder einen höheren Bestsellerrang in dem Fall haben und trotzdem noch eine sehr, sehr große Anzahl von vielleicht nochmal 20.000, 30.000 Produkten ausmachen, die nochmal verkaufbar sind. Das heißt, an sich können wir mal von ungefähr 50.000 potenziellen Produkten ausgehen, die aktuell jetzt gerade sich letztendlich auch verkaufen lassen und wo wir halt auch in die Nischen. Einsteigen könnten. Natürlich ist die eine Nische schon ein bisschen dominanter, da sind schon ein bisschen mehr Konkurrenten drin, wohingegen die andere aber noch leichtere Einstiegshürden hat, sage ich mal. Aber unterm Strich können wir das Ganze einfach mal festhalten. Das heißt, allein von den Zahlen her kann man sagen, okay, es gibt definitiv noch genügend oder es gibt definitiv genügend Nischen oder Produkte, die sich sehr gut auf Amazon verkaufen. Und jetzt schauen wir uns mal an, wie man denn auch sein Produkt in so eine Nische noch reinbekommt. Denn früher war es so, du hättest einfach ein Produkt auf Amazon online stellen können. Das würde gekauft werden oder wurde dann auch gekauft, egal wie gut oder schlecht das Marketing war, egal ob das irgendwie genau das gleiche Produkt war, was alle anderen auch verkauft haben. Da gab es einfach noch nicht ähm, so viel Konkurrenz in dem Sinne. Konkurrenz aber in dem Aspekt nichts Negatives, sondern eigentlich sehr, sehr positiv, denn Konkurrenz belebt immer den Markt und genau darauf möchte ich auch ein bisschen eingehen. Und letztendlich ist es ja überall so, dass das Produkt mit dem gesamten oder das, das beste Gesamtpaket abgibt, letztendlich auch vom Kunden gekauft wird und da muss man sich erstmal, nach, muss man erstmal nachvollziehen, wie kaufen denn Kunden oder was sind Gründe dafür, dass Kunden kaufen, das sind vor allem zwei, dass auf der einen Seite Kunden vom Schmerz, den sie haben, weg wollen oder zur Freude, die sie verspüren wollen, hinwollen. Und du musst einfach bedenken jetzt, okay, wie kann ich diesen Weg besser oder schneller mit meinem Produkt gestalten? Wie kann ich den Kunden schneller oder besser vom Schmerz wegholen? Oder wie kann ich dem Kunden mit dem Produkt ähm, schneller oder besser zur Freude, zur Genugtuung hinführen, sage ich mal. Und wenn du das sozusagen besser machst, als deine Konkurrenz, dann kannst du eine von diesen 50.000 Nischen sozusagen auch, auch Fuß fassen und dann ähm, auch dafür sorgen, dass sozusagen dein Produkt sich auch durchsetzt und letztendlich dann auch gekauft wird. Weil es kommt nicht nur immer darauf an, wie viel Bewertung hat die Konkurrenz. Klar, das ist ein, ist ein Faktor, der, ähm, auf den man achten muss. Aber letztendlich ist es nicht so, dass nur weil ein Produkt vielleicht 500, 600 Bewertungen hat, das Ganze auch heißt, dass nur das Produkt letztendlich ähm, auch gekauft wird und kein anderes mehr. Denn auf Amazon sind Bewertungen wichtig, aber letztendlich ist die Quantität, sozusagen nicht allzu wichtig wie die Qualität der Produkte. Das heißt, dass wir wirklich Produkte haben, die auch ausführliche Bewertungen haben, wo nicht dann nur ein 2-3 Zeiler steht, wo dann gesagt wird, hey, ja, das ist ein gutes Produkt, sondern wo das auch wirklich ähm, von der Zielgruppe mal getestet wird, mit Fotos, Bildern, äh, Videos und, und, und. Das ist auch teilweise sogar schon mit deutlich weniger Reviews dann letztendlich auch ähm, sehr relevant für den Endkunden, der das Ganze sozusagen kauft. Und oftmals gibt es ja auch weitere Nischen, das ist noch ein anderer Punkt, den ich ansprechen möchte, wo sehr viele Marken vertreten sind. Auch da wird, äh, ist es sehr, sehr auffällig, dass es oftmals Nischen gibt, in denen vielleicht Bosch oder ähm, WMF oder Co. Oder, oder ähnliche große Marken drin sind und es trotzdem noch viele Private Label Seller gibt, die ihre Produkte auch fast gleich gut verkaufen. Natürlich sind die Markenprodukte meistens ein bisschen teurer, das ist auch vollkommen fein, die haben sich ihr Standing aufgebaut. Aber das sagt eigentlich aus, dass der Amazon-Kunde überhaupt gar nicht markenfixiert ist. Wenn er eine Marke sieht oder explizit, explizit nur diese Marke kaufen will, dann macht er das halt. Aber wenn man letztendlich jetzt vielleicht einen Kochtopf eingibt und dann nach Kochtippen sucht, dann ist der normale Amazon-Kunde nicht derjenige, der sich nur auf diese teuren Markensachen, Markensachen sozusagen stürzt, sondern das Gesamtbild, diese gesamte Konkurrenz ist einmal aufgelistet, was aber auch gut ist, weil wir unser Produkt auch neben den Marken durchsetzen können. Das heißt, wir haben vielleicht ein besseres Angebot, haben meistens attraktivere Preise, muss aber nicht immer sein, kann auch ähnlich sein. Und das Gesamtpaket ist einfach deutlich besser von vielen Private Label-Sellern, die es richtig machen, aufgebaut, als von Marken. Und deswegen verlieren Marken auf Amazon auch immer ein bisschen mehr an ihrem Standing. Also ich meine jetzt große Marken, dass du dir eine kleine Private Label-Seller-Marke aufbaust, das ist natürlich auch sehr, sehr von Vorteil, dass wir das hier nicht durcheinander bringen. Genau, aber die Punkte, soweit erstmal dazu. Und der beste Punkt, wo du eigentlich anfangen könntest, wäre jetzt aufhören, dir einzureden, dass du sagst, ja, es gibt keine guten Produkte mehr oder ähm, es gibt ja so viele andere Leute, die das auch machen. Weil letztendlich bringt es alles überhaupt gar nichts. Der richtige Weg wäre einfach mal sozusagen, hier dich hinzusetzen, die Produktrecherche zu beginnen. Produkte nach diesen relevanten Aspekten rauszusuchen und einfach mal ins Doing, einfach mal in die Umsetzung zu kommen. Wichtig ist aber auch, dass du nicht dann einfach mal äh, versuchst, einen Schnellschuss zu wagen und sagst, okay, ich setze mich mal zwei, drei Stunden hin, mach mal ein bisschen Produktrecherche und dann werde ich schon ein gutes Produkt finden. Und wenn du dann in den zwei Stunden nichts findest, äh, einfach das Handtuch fallen zu lassen und zu sagen, ja, habe ich es doch gesagt, wusste ich es doch, äh, doch gleich, es gibt einfach keine guten Produkte mehr. Nee, so ist es definitiv nicht. Wer sucht, der findet. Das heißt, auch das ist ein Prozess. Du musst dir Zeit nehmen. Du musst vorher wissen, okay, auf was gibt es zu achten. Und nicht einfach blind da sozusagen reinstarten. Aber wenn du die Punkte beachtet hast, dann wirst du definitiv auch mehrere Produkte finden. Das heißt, du such dir mehrere Produkte raus, pack sie in deinen Produktpool, dass du eine Excel-Tabelle hast, eine Liste, die du selber machst, wo du ähm, potenzielle Produkte sozusagen integrierst auch. Und dann basierend auf den Produkt suchst du deiner Meinung nach das am besten das best geeignete Produkt raus und schaust, okay, wie kann ich das Produkt jetzt nehmen und damit das Problem des Kunden besser lösen oder sein Ziel ihn schneller erreichen lassen sozusagen. Und wenn du wirklich der Meinung bist, dass du vielleicht ein paar kleine Verbesserungen machen kannst, aber so keine richtigen Big Changes da einbauen kannst, ist es per se auch nicht immer unbedingt schlecht. Auch dann kannst du dir den Markt anschauen und sagen, okay, wie ist der Markt denn überhaupt aufgebaut? Wie ist denn die Konkurrenz da? Wie sind da sozusagen die... Ähm, die anderen Anbieter auch an, äh, vertreten und dann kannst du auch sehr, sehr viel wirklich rausholen mit einem besseren Marketing, besseren Fotos, einer schöneren, äh, schöneren Verpackung, die sozusagen auch im richtigen Licht abgebildet wird und und und. Das heißt, das kann auch wirklich schon einen sehr, sehr großen Teil in der Hinsicht ausmachen. Das heißt, vielleicht ganz kurz einmal zusammengefasst, es gibt definitiv genug Produkte, das haben wir schwarz auf weiß sozusagen einmal bewiesen. Du musst sozusagen dich einmal auch rantrauen, im Vorfeld wissen, okay, was sind die relevanten Aspekte, nach denen ich suchen kann. Denn natürlich findest du keine Produkte, wenn du nicht mehr weißt, was ein gutes oder ein schlechtes oder ein mittelmäßiges Produkt kategorisieren. Und du solltest dann nicht dir wirklich Zeit nehmen, nicht auf irgendeinen Schnellschuss warten die ganzen Punkte einmal ähm, zu durchleuchten, richtige Produkte raussuchen und dann schauen, okay, wie kann ich, ähm, oder hat das Produkt auch Potenzial, sich in diesem Markt durchzusetzen oder letztendlich auch nicht. Und dann, wie gesagt, mit dem Produkt, wo du denkst, dass alle Punkte sozusagen ähm, ja, eingehalten werden, wo du auch vielleicht ein paar Verbesserungen vornehmen kannst, sei es auf, auf der ähm, physischen Seite, dass du das Produkt an sich verbesserst oder vielleicht, dass du nur kleine minimale Changes machst und dafür das ganze Marketing einfach auf ein ganz anderes Level bringst, das ist auch vollkommen fein. Dann sollte das auch kein Problem darstellen. Also, das erstmal soweit zu dem Thema, ob es noch überhaupt genug Produkt gibt, weil wirklich das äh, ja, sehr, sehr oft kursiert, dass natürlich ähm, der Markt ein bisschen ähm, überlastet ist, was aber definitiv nicht der Fall ist. Das ist einfach eine Evolution, das Ganze entwickelt sich weiter. Und äh, ja, so viel mal zu dem Thema. Ich würde sagen, bis dann, macht's gut, ciao, ciao.